Ja, guten Tag, mein Name ist Elke Wirtz. Ich bin die Gründerin von IEW. IEW steht für Immobilien, Elke Wirtz, Vermarktung, Verwaltung. Und äh, unsere weiteren Geschäftsfelder beziehen sich noch auf äh, Begleitung bei Versteigerungen, Ersteigerungen, bei Bauprojekten, bei Finanzierung und natürlich auch in der Verwaltung bei der Optimierung der fin finanziellen Situation der Immobilie. Leitbild für mich ist äh, ganz wichtig, äh, der zuverlässige, faire und äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, also ich bin für Zuverlässigkeit, für Fairness und für Kommunikation auf beiden Seiten, damit jedes Geschäft, was man miteinander tätigt, auch äh, in der entsprechend guten Qualität ablaufen kann. Für die Vermarktung steht der off zur Verfügung. Für Eigentümer, die ihre Immobilien nicht veröffentlichen wollen, dazu haben wir ein starkes Netzwerk. Wir haben Suchprofile von Menschen, die Immobilien suchen. Und wir wollen keine Quantität, sondern Qualität. Wir achten sehr darauf, welche Immobilie reinkommt und welcher interessent potenzielle Käufer dann zu dieser zum Immobilienangebot passt. Der Eigentümer bekommt natürlich von uns Aktivitätenberichte, was den Verkauf, die Vermarktung der Immobilie und des Grundstückes anbetrifft. Und dadurch hat man immer einen guten Überblick und ist entstresst von massenhaften Anfragen, da ja die Qualität der Immobilie passend zum Interessenten dann schon vorher auch so gefiltert ist und wir prüfen auch im Voraus schon, ob die Bonität vorhanden ist, damit der Eigentümer mit dem neuen Käufer jetzt auch da einen guten Weg gehen kann. Äh, uns ist ein äh, faires und transparentes und zuverlässiges Klima wichtig, um Geschäfte erfolgreich miteinander abwickeln zu können. Sollten Sie Interesse daran haben, wie mein Konzept funktioniert, nämlich Qualität statt Masse, Service statt äh, Massenabfertigung, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich anrufen, wir miteinander sprechen und äh, unser Angebot für Suchprofile ist selbstverständlich kostenlos. Sprechen Sie mich bitte an und wir werden eine gute Lösung für Ihr Anliegen finden. Vielen Dank.